Soll ich in einer toxischen Beziehung ein guter Partner sein? Ja! Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, um herauszufinden, ob Ihr Partner toxisch, narzisstisch oder sonst eine schlimme Diagnose hat. Nutzen Sie lieber die Nochzeit bei diesem Partner, um selbst ein besserer Partner zu werden. Denn dann war die unbefriedigende Zeit mit dem Jetzt-Partner nicht umsonst. Sondern Sie erhöhen dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in der nächsten Beziehung jemanden glücklicher machen werden und deshalb auch glücklicher gemacht werden.